Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute erzähle ich euch die 10 wichtigsten Fakten rund ums Thema Zahnseide. Nachdem ich euch in meinem letzten Video erklärt habe, wie man Zahnseide richtig benutzt, also sowohl lose Zahnseide als auch diese Zahnseide-Sticks, möchte ich euch heute ganz wichtige Fakten, allgemeine Fakten zum Thema Zahnseide erklären. Fakt Nummer 1. Gesundes Zahnfleisch blutet nicht. Ich muss das vielleicht noch ein bisschen weiter einschränken, nämlich gesundes Zahnfleisch, das nicht durch grobe äußere Einwirkungen verletzt wird, blutet nicht. Das bedeutet, ich höre das so, so oft von euch, von meinen Patienten, allgemein auch von Freunden, ich benutze keine Zahnseide, weil mein Zahnfleisch dann immer blutet. Das ist falsch. Wenn euer Zahnfleisch blutet, wenn ihr Zahnseide benutzt, vorausgesetzt ihr benutzt richtig Zahnseide, aber nach meinem letzten Video solltet ihr das ja eigentlich tun, also vorausgesetzt ihr benutzt es richtig und euer Zahnfleisch blutet trotzdem, dann ist das ein ganz, ganz eindeutiger Hinweis darauf, dass euer Zahnfleisch entzündet ist. Das heißt, weil ihr nie Zahnseide benutzt habt, blutet es jetzt aufgrund dieser Entzündung, der Zahnfleischentzündung. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach so weitermacht und sagt, nee, mein Zahnfleisch blutet immer, wenn ich Zahnseide benutze, darum benutze ich keine Zahnseide, dann wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer und die Entzündung geht irgendwann von dem Zahnfleisch sogar auf den gesamten Zahnhalteapparat über, das heißt auf den Knochen, auf die Wurzelhaut, auf die Fasern, die den Zahn halten und das Ganze nennt man dann Parodontitis, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das heißt, aus einer Zahnfleischentzündung kann sich eine Parodontitis entwickeln. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn euer Zahnfleisch schon blutet, also bereits entzündet ist, dass ihr jeden Tag Zahnseide benutzt. Und wenn ihr das mal ein, zwei Wochen lang, wirklich kontinuierlich, jeden Abend durchzieht, dann wird euer Zahnfleisch weniger bluten und irgendwann sogar gar nicht mehr. Also die Blutung wird zurückgehen, die Entzündung wird zurückgehen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Zahnseide benutzt, damit euer Zahnfleisch wieder heilen kann. Also lasst euch auf gar keinen Fall davon abschrecken, wenn euer Zahnfleisch blutet. Gerade dann müsst ihr weiter Zahnseide benutzen. Und Voraussetzung ist immer, ich betone es nochmal, dass ihr die Zahnseide richtig verwendet. Weil wenn ihr sie falsch benutzt und zum Beispiel richtig doll mit einem Ruck in den Zahnzwischenraum reinrast mit eurer Zahnseide und richtig ins Zahnfleisch rammt, natürlich blutet euer Zahnfleisch dann. Auch gesundes Zahnfleisch würde bluten. Oh, mein Zahnfleisch würde bluten, wenn ich es so verwenden würde. Also es ist immer vorausgesetzt, dass ihr es richtig anwendet, aber wenn es dann blutet, dann ist es definitiv entzündet und umso wichtiger, dass ihr es richtig pflegt. Dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt und zwar einer Zahnfleischschwellung. Das geht ein bisschen einher mit der Blutung, weil ich höre es immer wieder, nachdem Patienten angefangen haben, regelmäßig Zahnseide oder Interdentalbürstchen zu benutzen, bei den Bürstchen merkt man es ganz besonders doll, dass ähm, sie mir berichten, ja, ich muss jetzt immer größere Bürstchen verwenden und das kann doch so nicht richtig sein. Ich habe das Gefühl, mein Zahnfleisch geht zurück, sonst müsste ich ja nicht immer größere Bürstchen verwenden. Und eben auch bei Zahnseide kann man... Das teilweise feststellt, dass wenn jemand anfängt, das regelmäßig zu benutzen, dass ähm, das Zahnfleisch sich scheinbar zurückzieht. Das ist aber nicht wirklich der Fall, sondern bei diesen speziellen Menschen ist es so, dass das Zahnfleisch bereits so doll entzündet ist, dass es auch geschwollen war. Und wenn dann regelmäßig gereinigt wird und regelmäßig Zahnseide benutzt wird, dann geht die Schwellung zurück. Die Schwellung klingt ab, das Zahnfleisch schrumpft sozusagen, geht also eigentlich nur in den ursprünglichen Zustand zurück. Und das kann dann so aussehen, als würde es sich zurückziehen, was es aber eigentlich nicht tut, sondern eigentlich ist es der normale Zustand. Nur viele wissen das einfach nicht, weil sie schon vielleicht über einen längeren Zeitraum eine Zahnfleischentzündung haben und dann denken, dass dieser geschwollene Zustand der normale ist. Insofern darf man sich da auch nicht täuschen lassen. Es ist normal, dass wenn die Schwellung zurückgeht, dass wenn ihr Interdentalbürstchen benutzt, dass ihr dann größere Bürsten nehmen müsst und euch umstellen müsst. Und auch bei Zahnseide ähm, kann es eben sein, dass ihr einfach ja, mehr Platz habt im Zahnzwischenraum. Und das gilt aber eben nur für die Menschen, wo das Zahnfleisch bereits durch die Entzündung auch geschwollen ist. Wenn euer Zahnfleisch jetzt nicht geschwollen ist, dann werdet ihr da auch keinen Unterschied feststellen. Dann kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 3. Das habe ich eigentlich bereits schon erwähnt, nämlich wie oft sollte man Zahnseide benutzen? Die Antwort ist einmal täglich. Einmal täglich ist vollkommen ausreichend, sofern sich nicht bei euch irgendwo nach dem Essen ständig Essensreste festsetzen. Also wenn ihr diejenigen, bei denen das zutrifft, die werden sich jetzt auf jeden Fall angesprochen fühlen, die kennen das. Dann habt ihr irgendwo eine Stelle oder sogar vielleicht mehrere Stellen, wo sich jedes Mal nach dem Essen was festgesetzt habt. Dann solltet ihr diese Essensreste eben direkt nach dem Essen entfernen mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen, je nachdem, was ihr da gerade verwendet. Dann solltet ihr auf jeden Fall häufiger am Tag Zahnseide oder Interdentalbürstchen benutzen. Für alle anderen reicht einmal täglich. Ich würde empfehlen, vorzugsweise abends die Zahnseide zu benutzen. Da hat man meistens mehr Ruhe als am Morgen, ist nicht so gestresst. Und hinzu kommt eben, dass danach, wenn man schlafen geht, ein längerer Zeitraum ist, wo man kein Essen zu sich nimmt, also ähm, die Zähne über einen langen Zeitraum gereinigt bleiben und eben über die Nacht die Zähne einmal sehr, sehr gründlich gereinigt wurden. Dann kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 4. Wann sollte man Zahnseide benutzen? Vor dem Zähneputzen. Warum vor dem Zähneputzen? Weil ihr erstmal die Zahnzwischenräume säubern wollt. Und wenn die sauber sind, dann könnt ihr hinterher eure Zähne putzen. Denn dann kann nämlich auch die Zahnpasta richtig im Zahnzwischenraum wirken. Wenn ihr jetzt hinterher Zahnseider benutzen würdet, nach dem Zähneputzen, dann könnt ihr die Zahnpasta nicht so gut wirken, weil die Zahnzwischenräume noch gar nicht gereinigt sind, da noch Essensreste, Belege drauf sind. Und durch diese Belege kann die Zahnpasta nicht durchdringen. Deswegen ist es besser, ihr benutzt vor dem Zähneputzen die Zahnseide, hinterher Zähne putzen, damit eben die Zahnpasta gut in dem Zahnzwischenraum wirken kann. Ihr könnt es aber dennoch spaßeshalber einfach mal umdrehen, erst Zähne putzen und hinterher Zahnseide benutzen, weil dann werdet ihr sehen, wie ungründlich das Zähneputzen war bzw. es ist einfach der Beweis dafür, dass ihr mit der Zahnbürste nicht den Zahnzwischenraum reinigen könnt. Also ihr werdet euch wundern, wie viel ihr noch an Belegen im Zahnzwischenraum habt, nachdem ihr bereits eure Zähne geputzt habt. Dann kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 5, nämlich wann sollte man überhaupt beginnen, also mit wie vielen Jahren Zahnseide zu benutzen. Und in Skandinavien, die Skandinavier sind da schon ein bisschen fortschrittlicher als die Deutschen, leider. Und zwar habe ich gehört, dass in Skandinavien bereits im Kindergarten den Kindern beigebracht wird, Zahnseide zu benutzen. Meiner Meinung nach ist das vollkommen richtig so, weil wenn Zähne im Mund sind, sollten eigentlich auch die Zahnzwischenräume gereinigt werden. Ich kann jedoch vollkommen verstehen, dass man jetzt mit sechs Jahren, dem Kind noch nicht zumuten möchte, Zahnseide zu benutzen. Das Kind kann es auch noch gar nicht. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das Kind allmählich daran zu gewöhnen, also spätestens wenn die ersten bleibenden Zähne also allmählich durchkommen, dass ihr als Elternteil... Ähm, Anfang bei dem Kind Zahnseide zu verwenden, also dass es das erstmal noch nicht selbst macht, weil damit kann es natürlich auch sehr, sehr viel kaputt machen, wenn es das nicht richtig verwendet und das kann es am Anfang einfach nicht können. Deswegen ist es Aufgabe der Eltern, damit zu beginnen und das dem Kind so mit der Zeit beizubringen. Dann kommen wir nämlich auch schon zu Fakt Nummer 6, das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar in dem Zusammenhang, wo wir gerade beim Thema Kinder sind, wie ist das eigentlich mit festen Zahnspangen? Sobald ein Kind eine feste Zahnspange braucht, ist die Mundhygiene natürlich umso wichtiger, aber gleichzeitig auch erschwert für das Kind. Zahnseide kann dann nur noch bedingt benutzt werden. Nämlich so weit, wie man eben kommt, also bis zum Draht, nur im oberen Bereich kann Zahnseide benutzt werden. Und in dem Bereich über den Brackets und über dem Draht sollte mit Interdentalbürstchen gearbeitet werden. Aber das eben auch nur ganz, ganz vorsichtig, weil mit Interdentalbürstchen kann man sich auch das Zahnfleisch kaputt machen. Es ist leider so, was viel bringt, kann auch viel zerstören. Also es kommt immer auf die richtige Anwendung drauf an. Aber gerade bei festen Zahnspangen ist die Zahnzwischenraumpflege auch ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 7. Sollte man eher gewachste oder ungewachste Zahnseide benutzen? Und im Grunde genommen ist das egal, was ihr benutzt, ob gewachste oder ungewachste. Beide erfüllen ihren Zweck. Natürlich hat das eine mehr Vor- und Nachteile. Bei der ungewachsenen Zahnseide ist es so, dass man sagt, theoretisch reinigt sie besser als gewachste Zahnseide. Eben durch eine etwas rauere Oberfläche reinigt sie besser. Meines Wissens nach aber nur in der Theorie. In der Praxis kann man das vernachlässigen. Also Es ist kein wirklicher Grund, dafür, für die ungewachste Zahnseide spricht. Der Vorteil bei der gewachsten Zahnseide, weswegen ich tendenziell eher gewachste Zahnseide empfehlen würde, ist das leichtere Handling, also die leichtere Handhabung mit der Zahnseide. Durch die gewachste Oberfläche ist die Oberfläche ganz, ganz glatt und kann besser über den Kontaktpunkt gleiten, also leichter in den Zahnzwischenraum gleiten. Das spricht auf jeden Fall für die gewachste Zahnseide, trifft aber auch nicht auf jeden zu. Manche haben auch mit der ungewachsten Zahnseide keine Probleme. Also das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich. Nachteil an der gewachsenen Zahnseide ist aber, dass man sagt, dass ein bisschen von dem Wachs Zahnzwischenraum ja, hängen bleibt. Aber meiner Meinung nach ist auch das zu vernachlässigen. Ich kümmere mich da nicht so sehr drum. Ich benutze immer die gewachste Zahnseide und ja, finde die einfach besser, komme in meinen Zahnzwischenräumen da besser mit zurecht. Ungewachste nehme ich auch gelegentlich, aber eben tagtäglich eher die gewachste Zahnseide. Dann kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 8. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Lose Zahnseide oder diese Zahnseide Sticks? Und auch das ist eigentlich völlig egal. Je nachdem, womit ihr besser zurechtkommt. Probiert einfach beides aus. Ihr werdet das sehr, sehr schnell merken, was eher so euer Ding ist. Ich benutze immer die lose Zahnseide. Die Zahnseide-Sticks mag ich persönlich nicht so gerne. Aber vom Prinzip her ist es egal, was ihr verwendet. Der Zahnseide-Stick hat jedoch zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wie man richtig Zahnseide benutzt, dann habe ich erklärt, dass ich ähm, empfehlen würde, wenn ihr lose Zahnseide benutzt, dass ihr die Zahnseide richtig um den Zahn drum legt, also um die eine Wand drum legt. Und hinterher um die andere Wand rumlegt um den anderen Zahn und so eben die Zahnseide benutzt. Und der Nachteil an diesem Zahnseide-Stick ist eben, dass er ja eingespannt ist. Ihr es also nicht wirklich um den Zahn legen könnt, minimal, indem ihr es an die Wand drückt. Natürlich schon, aber eben nicht so richtig, wie das mit loser Zahnseide funktioniert. Dieser Nachteil ist jetzt kein besonders großer Nachteil. Es ist nicht besonders schlimm, dass man das mit dem Zahnseidestick nicht machen kann. Er ist ja letztendlich dafür da, den Zahnzwischenraum zu reinigen und das kann er sehr gut. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, wenn man lose Zahnseide benutzt, dass man eben nicht nur den Zahnzwischenraum reinigen kann, sondern die ganze Fläche, wo die Zahnseide aufliegt. Also auch ein bisschen die Innen- und Außenfläche der Zähne. Das heißt, mit der losen Zahnseide hat man den Vorteil, dass man noch mehr Flächen vom Zahn mit reinigen kann, als nur den Zahnzwischenraum. Der zweite Nachteil ist, dass es sein kann, dass ihr mit dem Zahnseide-Stick irgendwo hängen bleibt. Wenn euch das mit loser Zahnseide passiert, ist das nicht so schlimm. Die könnt ihr einfach zur Seite rausziehen. Das könnt ihr mit dem Zahnseide-Stick natürlich nicht machen. Also wenn ihr damit hängen bleibt, dann klemmt er auch erstmal wirklich da in eurem Mund fest. Natürlich könnt ihr ihn irgendwie abschneiden und andersweitig rausfriemeln, aber es ist eben nicht so einfach wie mit loser Zahnseide. Also wenn ihr irgendwo Stellen habt, wo ihr schon wisst, ihr bleibt da öfter mal hängen, dann ist ein Zahnseidestick vielleicht nicht unbedingt das Richtige für euch. In jedem Fall würde ich aber abklären lassen, warum ihr denn da hängen bleibt. Also fragt mal euren Zahnarzt, sprecht ihn darauf an. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, abklären zu lassen, warum ihr da hängen bleibt. Das kann nämlich sein, dass ihr an der Stelle Karies habt. Karies hat eine etwas rauere Oberfläche. Das heißt, ihr könnt da an der Karies hängen bleiben oder die Zahnseide kann an der Stelle ausfranseln. Und eben nicht so gut gleiten. Das kann ein Grund sein. Oder ihr habt vielleicht bereits eine Füllung an dem Zahnzwischenraum und der Füllungsrand schließt nicht komplett glatt mit dem Zahn ab, sondern steht vielleicht ein kleines bisschen über. Das kann auch schon ausreichen, dass ihr mit der Zahnseide hängen bleibt. Das ist nicht weiter schlimm, das kann ganz einfach wegpoliert werden. Aber ich würde eben empfehlen, das einmal abklären zu lassen. Und dann möchte ich einfach nur mal ganz, ganz kurz auf die Rückseite von dem Zahnseidestick eingehen. Benutzt bitte nicht die Rückseite. Ich habe gesehen, dass mittlerweile fast alle von diesen Zahnseide-Sticks damit wärmen, dass ja Zahnseide und Zahnstocher in einem sind, dass man eben die Rückseite von diesem zahnseide als Zahnstocher benutzen soll. Macht das nicht! Zahnstocher, egal ob hier diese Plastikrückseite oder Zahnstocher aus Holz sind, keine Alternative zu Zahnseide oder zu Interdentalbürsten. Lasst bitte die Finger davon. Gerade die aus Plastik sind extrem spitz. Also das piekt richtig, wenn ich mir hier in Finger piekse. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das soll ich im Zahnzwischenraum verwenden, lasst bitte die Finger davon. Das ist viel zu aggressiv. Ihr piekst euch damit an das Zahnfleisch. Das Zahnfleisch mag das nicht, das Zahnfleisch zieht sich zurück. Mal abgesehen davon, dass es eben zu spitz ist, erfüllt es auch einfach nicht den Zweck. Zumindest wenn ihr noch gesundes Zahnfleisch habt, dann kommt ihr mit diesem Stick ja gar nicht in den Zahnzwischenraum rein. Da stehen die Zähne ganz, ganz eng, da ist das gesunde Zahnfleisch, was den Zahnzwischenraum verschließt. Wenn ihr so gesundes Zahnfleisch habt, dann kommt ihr mit dem Zahnstocher gar nicht in den Zahnzwischenraum rein. Also den Zweck, dass der Zahnzwischenraum gereinigt werden soll, erfüllt der Zahnstocher auch nicht. Also lasst einfach die Finger davon, ihr könnt Zahnstocher gern verwenden, um so kleine Spieße zu basteln aus Käse und Weintrauben. Dafür sind die perfekt geeignet, aber für alles andere nicht und im Mund haben nichts zu suchen. Aber das auch nur so am Rande, jetzt machen wir weiter mit unseren Fakten. Fakt Nummer 9. Jeder Hersteller ist unterschiedlich. Also, wenn ihr Zahnsäle ausprobiert und ihr kommt damit nicht zurecht, gebt nicht gleich auf, versucht verschiedene Marken, verschiedene Hersteller, selbst bei einem Hersteller, die haben manchmal auch unterschiedliche Arten von Zahnseide, probiert verschiedene aus, die unterscheiden sich alle ein bisschen. Zahnseide ist nicht gleich Zahnseide. Vor allem in der Dicke unterscheiden die sich. Ich nehme am liebsten Perlodent. Perlodent ist die Eigenmarke von Rossmann, ist auch relativ günstig. Ich nehme sie einfach deshalb, weil ich am besten damit zurechtkomme. Ich habe zum Beispiel Oral-B benutzt. Mein Freund schwört auf Oral-B, er benutzt keine andere als Oral-B. Die Zahnseide von Oral-B ist einfach dünner als Perlodent und für seine Zähne besser geeignet. Aber ich komme mit Perlodent besser zurecht. Also so müsst ihr einfach selbst für euch herausfinden, welches eure Lieblingszahnseide ist. Und dann kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Fakt zum Thema Zahnseide. Fakt Nummer 10. Und dazu nehme ich jetzt erstmal Oskar zu Hilfe. Das kann ich noch nicht sonst nicht zeigen. So, Oskar feiert noch Fasching. Der ist ein bisschen spät dran, hat meine Ohrringe geklaut dafür. Aber ist ja auch nichts Neues, dass er sich als Frau verkleidet. Das macht er anscheinend ganz gerne. Also der letzte Punkt, der ganz wichtig ist bei Zahnseide, ist der, dass ihr nicht die Rückseite von eurem letzten Zahn vergesst. Also hört am besten nicht mit dem letzten Zahnzwischenraum auf, sondern geht auch mit der Zahnseide einmal noch hinter dem letzten Zahn lang. Also hier, ich hoffe ihr könnt das sehen, geht auch hinter dem letzten Zahn lang. Insbesondere haben manche Menschen noch so eine ganz, ganz kleine Schleimhautwulst oder Zahnfleischwulst hinter dem letzten Zahn. Also Ihr könnt das selbst bei euch merken, häufig sind die unteren letzten Zähne betroffen. Oben ist es seltener, oben schließt es oft ähm, glatt ab, aber unten ist sehr, sehr oft noch so eine Schleimhautwulst und dort bildet sich dann eben so eine kleine Zahnfleischtasche, wo sich Bakterien ansiedeln können. Und da kommt ihr mit der Zahnbürste auch nicht wirklich hin. Das heißt, auch da empfiehlt es sich, Zahnseide zu benutzen und auch hinter dem letzten Zahn noch einmal lang zu gehen. Und auch da die Rückseite, also die Fläche vom Zahn, mit der Zahnseide einmal abzuwischen. Das ist ein kleiner Tipp von mir, da denken nämlich viele nicht dran. Aber ihr wollt ja rundum gesunde Zähne haben und nicht, dass sich hinter eurem letzten Zahn Karies bildet auf der Rückseite. Also denkt da am besten auch dran, die Stelle mitzureinigen. Ja, dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Mich würde riesig interessieren, ob ihr bereits Zahnseide einmal am Tag benutzt. Wenn ja, was nehmt ihr? Lose Zahnseide, Zahnseide-Sticks, wie sind eure Erfahrungen damit? Hat euch mein Video geholfen? Konnte ich neue interessante Dinge euch erklären? Schreibt mir gerne unten einen Kommentar, ich würde mich riesig freuen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Drückt auch gerne auf die Klingel, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir online kommt. Als nächstes plane ich eigentlich noch ein drittes Video über Zahnseide zu machen, nämlich die häufigsten Fehler beim Benutzen von Zahnseide. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht auf meinem Channel. Es bleibt spannend! Also bis zum nächsten Mal! Bis dann! Ciao!